Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Stedu von Pop-up Yoga und heute werde ich dir anhand von zwei Beispielen Yoga mehr ähm, alltagstauglich machen oder Yoga mehr in den Alltag bringen. Und zwar haben wir im Yoga einen Grundsatz, der heißt Swadhyaya. Ich lese ein kompliziertes Wort, aber auf Sanskrit ähm, heißt das also, oder bedeutet das eigentlich ähm, über sich selber lernen oder die äh, dass, dass wir konstant über's das Leben lernen und dazu lernen, immer neugierig bleiben und uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Und, ähm Früher, im klassischen Yoga, war mit dem Ausdruck Jaya gemeint, dass man die alten Texte durchliest und wirklich so das alte Wissen sich mit dem vertraut macht und äh, die alte Lebensweisheit eigentlich lernt. Heutzutage ist es aber so, dass man klar kann, auf die alten Texte zurückgreifen kann, aber ich finde es persönlich sehr schön, wenn man wirklich im Leben lernen. Das heißt aus Situationen heraus lernen und sich anfängt, mehr und mehr zu beobachten, wie man sich in gewissen Situationen verhält, wie man in gewissen Situationen reagiert. Und wenn man das anfängt, wirklich bewusst zu wahrnehmen, kann ich das nämlich auch verändern und kann ich so auch Veränderungen in meinem Leben ähm, generieren. Aber ich habe dann gesagt, ich werde dir zwei Beispiele bringen. Und zwar das erste Beispiel ist ähm, zum Beispiel, stell dir dies, äh, die Situation vor. Und zwar du bist mit deiner ganzen Familie sitzt du um den Tisch herum und alle redet, ein hitziges Gespräch, aber niemand lässt sich wirklich zu. Alle diskutieren, es geht anfang Missverständnisse Missverständnis geben und so weiter und du realisierst plötzlich, oh, es passiert eigentlich, weil sich niemand zulässt. Und dann Kannst du aus dieser Erfahrung, aus dieser Erkenntnis, heraus, kannst du anfangen, dein eigenes Verhalten zu ändern? Und vielleicht dann sagen, okay, ab jetzt nehme ich mich selber ein bisschen am Ohr und fange an, wirklich zuzuhören. Und kann durch das vielleicht sozusagen die ganze Runde, wie man mit sich redet, wie man miteinander redet, kann ich anfangen umstellen, indem ich anfange zuzuhören und als gutes Beispiel für die anderen bin. Als zweites Beispiel, vielleicht kennst du folgende Situation. Und zwar bist du im Büro, du bist in der Kaffeepause und ähm, man fängt an, miteinander zu reden. Und ganz oft, du dich einmal darauf achten, ganz oft fängt man an, miteinander über gewisse negative Aspekte zu reden. Sex, Wetter. Beim Wetter ganz ehrlich, man findet immer etwas Negatives zu Sagen neben das Wetter, vielleicht ah oh, heute ist es wieder so wüst, oh, es ist so kalt oder oh, heute morgen der Nebel oder oh, heute ist es wieder so. Man kann immer etwas Negatives sagen und indem dass ich etwas Negatives sage und die andere Person sagt ah oh, ja stimmt, nein, ist ganz schlimm das Wetter im Moment, schaffen wir wie eine Art eine Gemeinsamkeit und eine Verbindung und wir können das Gespräch miteinander für uns eine Art ja, eine Verbindung zwischen uns. Was das Problem ist an dem Ganzen, ist, dass wenn wir negativ miteinander reden, respektive, wir sagen dem im Deutschen ja so schön motzen, also wenn wir motzen und äh, gegenseitig äh, negativ reden, das ist eine Art wie eine Abwärtsspirale. Und ganz ehrlich, die Stimmung verbessert sich das nicht in einer Kaffeepause. Je nachdem, ähm, du du nicht über das Wetter, sondern es ist der Chef, wo man darüber redet und und motzt. Oder es sind die neuen Umstrukturierungen, die es im Geschäft gegeben hat. Oder die neue, das neue Mitarbeiterreglement, die, was weiß ich, wo man anfängt, darüber zu motzen. Und ähm, am Schluss, wirklich konstruktiv ist das Gespräch selten. Drum als kleine Challenge auch da, wenn du das nächste Mal merkst, du bist in einer Situation, wo es so etwas Pingpong geht, da sagt jemand etwas Negatives, da sagt jemand etwas Negatives und man schaukelt sich so gegenseitig runter, die Abwärtsspirale darab. Vielleicht entscheidest du dich dann in dem Moment zu sagen: Du, ich finde das im Fall nicht, ich finde, äh, und zeigst etwas Positives und schaust, nachher wie sich die ganze Situation verändert und wie du kannst anfangen, wirklich so die Abwärtsspirale anfangen können umändern. und plötzlich die Stimmung wieder sich kann laufen. und sich alle anfangen wieder besser fühlen, weil so gut wie man negative Aspekte in jeder Situation findet, kann man auch positive Aspekte in jeder Situation ähm, sehen und Schöne ist, wenn du dich anfängst zu entscheiden, ich wähle das Positive, dann wirst du merken, dass deine ganze Stimmung und dein Umfeld viel angenehmer wird und du durch das auch selber viel mehr Glück und Gelassenheit findest in deinem Alltag. Darum, Challenge für dich, das nächste Mal etwas Positives zu sagen und die Abwärtsspirale zu unterbrechen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir noch einen super Tag.